Hallo, herzlich willkommen hier im Kreativ Valley. Heute wieder in der Bücherecke. Denn heute möchte ich euch eine Reihe vorstellen, die noch gar keine ist. Hm, werden sich jetzt viele denken, ne? was ist das? Ja, es soll eine Reihe werden, aber es ist bisher nur Band 1 erschienen. Und zwar ganz frisch, ganz frei, Flüsterwald. Ja, von Andreas Suchanek. Das Abenteuer beginnt. Wieder eins dieser Beispiele, Cover hat mich angesprochen, musste ich haben. Und erst dann habe ich gelesen, worum es geht. Und zwar, der magische Wald ruft. Eine Geheimtür, verstaubte Fläschchen mit leuchtendem Pulver und sonderbare Lichter im Garten. Lukas neues Zuhause hält allerhand Geheimnisse für ihn bereit. Als er den Dingen auf den Grund gehen will, entdeckt er den Flüsterwald. Eine verborgene Welt voller Abenteuer und Magie. Bist du bereit für das Abenteuer deines Lebens? <lacht> Klingt doch interessant, ne? Ja, und wie gesagt, toll illustriert. Super, wirklich richtig schön gemacht. Bisschen größer geschrieben. Ja, und hier haben wir den Autor und Illustrator. Der Illustrator ist Timo Groving. Sehr schön, klasse gemacht. Das Ganze ist im Überreuter Verlag erschienen, der erste Teil. Ich musste ihn gleich haben, also ich hab, musste ein bisschen drauf warten, weil es gab eine Zeit, wo wir nicht rausgehen sollten. Dann ging es eine Zeit lang nicht, weil ich nicht rausgehen durfte. Ja, aber jetzt habe ich ihn, habe ich mir gleich bestellt in einer kleinen Bücherei bei uns in der Altstadt. Und ja, hat sich gelohnt. Ich habe ihn an einem Tag, einen Tag, einen Abend, einen ganzen Tag, habe ich äh, das Ding durchgelesen. Konnte einfach nicht mehr aufhören. Ein bisschen erschlagen war ich von, den ganz, von der Vielfalt an Informationen und Figuren und von der ganzen Welt, die's, die's, die dann ein offenbart wird. Aber es hat mich interessiert und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ein Tipp für alle, die den ersten Band schon haben. Im Dezember ähm, gibt es eine Weihnachtsgeschichte, eine kleine Weihnachtskurzgeschichte, und da erfahren wir so ein bisschen Weihnachten mit Lukas und das kann man dann kostenlos entweder bei Andreas Suchanek auf der Facebook-Seite oder ich denke mal beim Überreuter Verlag kann man das dann runterladen. Das ist ganz kostenlos, wie gesagt, so ein kleines Giveaway, finde ich super. Und dann im Februar 2021 erscheint dann der zweite Teil von Flüsterwald. Und Da bin ich sehr gespannt drauf. Das Ganze kostet 14,95 Euro hier in der Cardcover-Variante. Bisher gibt es nur die. Es soll auch im nächsten Jahr ein Hörbuch erscheinen, habe ich gelesen. Jo. Kann ich nur jedem empfehlen. Was ich toll finde, was ich sehr toll finde an dieser Buchreihe ist, der Lukas, der hat ja, der musste wieder ist wieder ein Umzugskind, sozusagen, wie so viele. Also er musste mit seiner Familie, er hat noch eine kleine Schwester, die so 4, 5 die nervt ihn immer so ein bisschen. Und dann hat er noch seine Mutter und sein Vater und die müssten halt, müssen halt umziehen in dieses kleine Kaff am Rande von nirgendwo. Weil sein Vater ist Lehrer, seine Mutter ist irgendwie Heilpraktikerin oder so. Und äh, der Vater hat in der Großstadt kein, kein, äh, keine Lehrerstelle gehabt und kriegt dort jetzt das Angebot in diesem Kaff zu unterrichten, an der Schule, an der Lukas auch noch gehen muss. Was ihm auch nicht so passt. <lacht> Ja, und dann zieht die Familie dorthin in der kleinen Villa am Rande des Waldes. Ja, das Komische daran ist, die Villa gehörte irgendwann mal einem Professor. Der ist irgendwie verschwunden vor zwei Jahren. Tja. Und jetzt wohnt die Familie dort und Lukas, ja, der ist gar nicht begeistert davon. Er musste seine ganzen Freunde weg, äh, Freunde verlassen und äh, naja, er arrangiert sich damit erkundet so ein bisschen dann die Gegend, den Wald und da passiert das Erste, was etwas seltsam ist. Ich will nicht spoilern, ihr sollt es selbst lesen. Ich empfehle es euch. Und am Abend entdeckt er, dass plötzlich ein Licht scheint. Er hat so ein Zimmer, wo an der einen Seite so Bücherregale sind und unter dem einen Bücherregal scheint ein Licht hervor, als wenn dahinter eine Tür wäre. Und als er das in herausfindet, entdeckt er den Flüsterwald. Oh, die Abenteuer des Flüsterwaldes. <lacht> sehr spannend, sehr interessant geschrieben. Kann ich jedem empfehlen. Also, schaut mal rein hier. Flüsterwald von Andreas Suchanek. Gibt es jetzt im Handel und soll im nächsten Jahr als Hörbuch erscheinen. Ich bin gespannt. Gut. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.